Wann? Hi, Theo, grüß dich! Ja, hi, na, alles klar bei dir. Äh, sag mal, du hast doch vor zwei Jahren Quantenmechanik geschrieben, oder? Ähm, Quantenmechanik. Ach stimmt, das war, glaube ich, im August oder so. Ich weiß noch, die war echt schwierig, aber hat ja irgendwie dann doch geklappt. Ja, ähm, ich bin gerade total im Verzweifeln. Ich habe mega viel Zeit in die Lernplanung investiert, ich habe meine Map aufgestellt, ich habe alles organisiert und trotzdem hängig. Pass auf, wie kann ich durch die Schrödinger-Gleichung das Ehrenfesttheorem herleiten? Weißt du das noch? Ja, das müsste ich eigentlich noch wissen. Pass auf, ich bin mit Maya hier gerade am Elisenbrunnen. Wenn du Lust hast, dann komm doch vorbei und bring dein Zeug mit. Dann gucken wir uns das zusammen an. Ja, mega cool. Alles klar, dann bis gleich. Danke, ciao. Ja, mach's gut, bis gleich, ja? Ciao, ciao. Ciao. Ja. Also, das betrachtete System ist im Zustand Psi. Und das ist dann der erste Teil des Ehrenfesttheorems. Ja, nee, das funktioniert ja nicht. Ah. Hier. Du hast vergessen, dass der Hamilton-Operator selbst adjungiert ist. Ah! <lacht> Klar! Ja. Ja, cool. Danke dir. Ja, kein Problem. Gerne. Hilfe suchen, wenn man selbst gerade einen Knoten im Kopf hat. Das ist oft sehr effektiv. Mit anderen kommt man auf neue Gedanken, versteht Zusammenhänge besser und kann Denkschritt und Lösungen kontrollieren. Fragen Sie also Leute aus Ihrem Studium, aus der Fachschaft, aus dem Mentoring, aus der Fachstudienberatung. Nutzen Sie Sprechstunden. Und suchen sie sich eine gute Lerngruppe, in der sie sich gegenseitig motivieren, kontrollieren und inspirieren. Und wie läuft's bei dir? Ja, geht so. Ich habe in zwei Wochen schriftliche Prüfungen und ich habe noch gar nichts gemacht. Ich kriege mich überhaupt nicht motiviert im Moment und ich habe einen riesen Stapel Bücher zu Hause und ich habe einen Lernplan. Und wenn ich mich einmal an den Schreibtisch setze, habe ich gar keine Lust mehr. Ich habe keinen Spaß am Lernen. Ja, sowas kenne ich auch. Aber weißt du, was ich dann mache? Ich suche mir einen Ort zum Lernen, wo ich mich am wohlsten fühle. Dann klappt es auch am besten. In guter Stimmung lernt es sich leichter. Umgeben Sie sich mit Menschen und Orten, die Ihnen gut tun. Wechseln Sie Lernmethoden ab. Machen Sie eigene Erfolge möglich, indem Sie sich ganz konkrete und realistische Lernziele setzen. Suchen Sie lustige Beispiele und Analogien, sodass Sie beim Lernen auch mal herzhaft lachen können. Und, ähm, aber das kläre ich dann halt auch mit den WG-Jungs halt ab. Ja. Ähm, ja, stimmt, du wohnst äh, in der WG, ne? Ja, die, die, die hören ja dann auch ja. Musik, aber die haben auch ihre Lernphasen. Mhm. Ella? Basti! Hey. Hallo! Na? Na? Wie geht's dir? Gut und dir? Auch gut. Hi. Hi! Was macht ihr hier? Ach, nichts besonderes. Theo lernt für Quantenmechanik und Maya fürs Staatsexamen. Okay, und du? Ach, ich bin jetzt relativ entspannt wieder. Ich habe letztens astro geschrieben. Wie, wie war's? Super gut, wirklich. Kein Problem. Ich habe das ich hab's einfach so runtergeschrieben. Okay. Ist ja quasi mein Spezialgebiet. Ich, ich lerne seit vier Wochen. Ja, ich muss auch mal mehr lernen. Aber denkt auch dran, dass ihr dann beim ganzen Lernen auch Pausen einhaltet, ne? Ich musste das auch auf die harte Tour lernen, ich habe viel zu viel gemacht und ja. das war dann auch kontraproduktiv und dann war ich bei der Beratung. Beratung? Ja, und dann meinte sie auch zu mir, achte darauf, echt die Balance zu halten zwischen zu viel und zu wenig lernen, mhm. damit man auch wieder Energie tanken kann und dann bin ich halt auch in den Lernpausen joggen gegangen und das war dann auch gut. Ja. Na, na, na, na. Na, na, na. Machen Sie regelmäßig Pausen zwischen den Lernblöcken und planen Sie freie Tage ein. Denken Sie daran, wenn Sie das Gefühl haben, so gar keine Zeit für eine Pause zu haben, dann brauchen Sie die am allermeisten. Schlafen Sie ausreichend. Planen Sie gezielt schöne Aktivitäten ein, auf die Sie sich so richtig freuen können. Dann sind Sie langfristig viel leistungsfähiger. Maya und ich wollten noch zum See grillen. Wie sieht's, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr vielleicht Bock? Seid ihr dabei? Ja, gerne. Ich bin raus. Ich trainiere noch. ja noch. Ja. Davon braucht man auch mal eine Pause. Hast du vorhin selbst gesagt. Okay. Ab zum See. Jetzt wird gefeiert. Kommt. war ich nicht. Kann ich nicht. Und dann habe ich gedacht, wir fahren das einfach mal nach. Ich hab gedacht, die Verlaufung? Es war zu Muss du da vielleicht noch was von? Äh, schon. Okay. Aber, okay. ich schauen. Aber. Ich hab den Ball verlassen. Ja, eigentlich nicht, aber was wird du denn jetzt verlaufen? Hey! Na? Was ist da bei dir? Ich bin durchgefallen. Hey, wo? In Astroteilchenphysik. Ach Quatsch, du hast doch noch gesagt, dass das dein Spezialgebiet ist. Super gut, wirklich. Kein Problem. Ich habe das ich hab's einfach so runtergeschrieben. Wirklich, also, also das ist quasi mein Spezialgebiet. Hast du doch so locker geschrieben. Ja. Keine Ahnung, dachte ich auch. Ja und jetzt? Hast du einen Notfallplan? Was für ein Plan? Also ein Notfallplan halt für den Worst Case. So wie genau jetzt. Ein Notfallplan ist eine gute Sache. Wenn wirklich mal was schief geht, dann bleiben Sie handlungsfähig und können sich auf einen vorher gut durchdachten Plan verlassen. Überlegen Sie sich also, was können Sie tun, wenn Sie in der Prüfung einen Blackout haben? Wie reagieren Sie, wenn Sie eine Aufgabe nicht richtig verstehen? Welche Strategien helfen Ihnen da? Was tun Sie, wenn Sie wirklich durchfallen? Welche Möglichkeiten haben Sie dann noch? Übrigens bewirkt so ein Notfallplan, dass Sie die Situation vorher viel realistischer einschätzen können und dass Sie auch die Angst vor diesem Worst Case verlieren. So ein Mist, ey. Vielleicht musst du einfach nochmal deine Lerntechnik überdenken. Ja, aber bisher hat es doch auch immer geklappt. Ja, aber vielleicht brauchen manche Prüfungen einfach andere Lerntechniken. Also die meisten arbeiten mit einer Mindmap. Bei anderen funktioniert es mit einer Conceptmap oder Diagramm besser. Ich habe zum Beispiel eine To-Do-Liste. Ja, und ich kenne da jemanden, der arbeitet mit einer mentalen Landkarte. Und andere wiederum setzen Musik ein. <lacht> Die richtige Lerntechnik zu finden, ist eine Herausforderung. Probieren Sie verschiedene Lerntechniken aus, auch wenn die Ihnen vielleicht zu aufwendig oder zu abgedreht erscheinen. Und finden Sie dann Ihre Technik, die zu Ihnen passt und die zu Ihrer Prüfung passt. Wie wär's mit einer Lerngruppe? Ich lerne Quantenmechanik, du für dein Staatsexamen und du musst nochmal ein Teilchenphysik ran. Und danach fragen wir uns einfach ab. Das finde ich eine richtig gute Idee. Mensch, komm schon, so schlimm wird's ja nicht werden. Lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Auf geht's, keine Widerrede. Jetzt wird gelernt.